Ach ja, das ist, also mir passt das gerade so. Marlene hat das, hat, hat das nicht gepasst. Was? Marlene hat dickere gerade als du, oder was? Nein, nein, nee, na ja, die hat die Hälfte von dem Also das hat dann so rumgehangen. Naja, aber sind ist nicht die wenn ich mir den Laufkurs so angucke, hat das überhaupt mal angehabt. Oder nee, nee, er hat den... ja andere anderen ja bis zum Unterarm. Ja. Hört nicht mehr da liegen. Also das das ist, also für mich passt das ganz genau. Ja, ja, ich weiß nicht, also davon habe ich ja nie was gehalten von dem Zeug. Ey, ich finde es cool. Ja, ja. Wo so eine Freundschaftswende Hatte ich mal, ist aber kaputt hier. Ja. <lacht> aber, aber so ein Teil bei den Knochen ist aber nicht billig, ne? Kostet 40 oder 50 Euro. Ja, die Frau hat es halt. Mhm. Ja. Ja, willkommen zu einer neuen Folge von den Tassoleos. Love Priest. Roy. Helles Bier. Ja. das dich raus an Tim Kellner, der alte Love Priest. Meisterhaft gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot von 1516. Wasser, gestern mal zupfen. 4,9 Volt. Das ist schon ordentlich. Na, ja, na mal gucken. Na, ja, zum Wohl. 0,25 anstatt 0,5. Naja, so ein bisschen wie in Belgien, da oder so, 0,25er. Kölsch ist er auch nur so, oder? Ja. Nee, wie ist Ich, die ich nur so ein Saftglas. Schmeckt so ein bisschen wie damals der Rosenpilz in Erfurt. <lacht> <lacht> ja, es ist echt mild, oder? Also ich finde es schon richtig mild. Obwohl Rosenbier natürlich noch ein bisschen blumiger geschmeckt hat, ja. Das ist wirklich was für Leute, die nur ab und zu Bier trinken, und äh, ich sag jetzt einfach mal auch für Frauen. Ja, auf jeden Fall süffig. Aber das ist definitiv süffig. Also als bekennender Biertrinker ist das natürlich für mich jetzt nicht das ein Plus Ultra, aber ein Bier was man sich mal gönnen kann also für zwischendurch. Das ist so kein Radeberger oder Warsteiner. Warsteiner ah, ja so ein Wasserbier. Ja, aber Warsteiner ist schon noch ein, noch ein bisschen kräftiger, wenn man sich das so vorstellt. Ich bin auch ehrlich gesagt kein Freund von Bier in äh, Dosen. Sehr klein und handlich und äh, kann man auch ganz schnell mal mitnehmen. Und das auch ohne, dass man gleich aussieht wie so ein Säufer. Mhm. Also cool und trendy. Und für die... Äh, Generationen, die darauf Lust hat, auch mit Regenbogen Tatsächlich. Hm. Vielleicht was? Für den nächsten Christopher Street Day, nee, genau. Oder für die LGBTQ Plus Bewegung. Ja. Genau. Was würdest du sagen? Also wenn 5 mein Geschmack ist, dann bin ich bei denen auch wieder bei zwischen 3 und 4. Nein, es ist eine 3. Es ist eine 3. Es ist nicht überragend gut, es ist auch nicht schlecht. Ja. Das sind so nur Produkte, die kann jeder mal probieren. Kann sich jeder mal austesten. Die Schmecker sind sowieso generell immer verschieden. Ja, bei im Produkt gibt es, äh, denke ich, hauptsächlich um die Optik. Ja, die ist gut. Ist okay. Ich denke, wenn, wenn man den Kanal kennt vom Love Priest, dann versteht man die Botschaft auch. Definitiv. <lacht> ja, ja. Ey, Alter, <lacht> kannst du an bringen, ey. So, ja, ich nicht drauf, Fink, ja. Ja. Jetzt wäre ja, die Hose. Wer ja, doch sagen würde, check den Job. Genau. Guckt Link, ihn an. Link in der Beschreibung unter dem Video. Und wenn er da schon hingeht, dann vergesst nicht zu abonnieren. Genau. Wir brauchen noch so einen grünen Button für die Jugendprodukte. Stimmt. Bis ja, demnächst.